Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID-Renas-Gerät -RAID von der link modell DNS 343 wiederherstellen können. Sie erfahren, wie Sie einen RAID-Verbund erstellen, eine Netzwerkverbindung einrichten und einen neuen Netzwerkordner hinzufügen. Die link ist heute weltweit für seine router und bekannt. Stellt aber auch Geräte für den Heim- und Büro, gebraucht her, wie zum Beispiel Network Athenian Storage, NAS. Diese Geräte sind größtenteils Standardgeräte und unterscheiden sich nicht wesentlich von Geräten anderer Hersteller. Wie bei allen NAS-Geräten besteht das Risiko eines Datenverlusts im Falle eines Beschädigungs- oder eines hardware failures Unabhängig von Verstellern sind alle NAS-Geräte genau wie Festplatten. Die in normalen Computern und Laptops verwendet werden, anfällig für Schäden oder Ausfälle. Und leider passiert das früher oder später jedem, der täglich einen Computer benutzt. Wie bei anderen NAS-Geräten bietet den Link die Möglichkeit, mehrere Volumes zu verwenden, mehrere Laufwerke zu einem, einem zusammenfassenden Netzwerkzugriff auch den Speicher zu organisieren und gleichzeitig die zuverlässig. Der Datenspeicherung zu gewährleisten. Nas kombiniert Laufwerke in Rate Arrays, was zwar eine sichere Speicherlösung ist, aber keinen Datenverlust verhindert. Die Wiederherstellung von Daten von Nas mit Hilfe verschiedener Datenwiederherstellungssoftware ist nicht immer erfolgreich. Manche Software kann nur teilweise erfolgreich sein. Andere können sogar die auf den Datenträger verbliebenen Informationen beschädigen. Um dies zu vermeiden, müssen Sie die richtige Datenwiederherstellungssoftware wählen.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 Dort müssen Sie verstehen, wie man ein RAID auf einem Delint-NAS-Gerät erstellt. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal starten, werden Sie vom System aufgefordert, das Gerät zu konfigurieren. Einer der Einrichtungsschritte besteht darin, ein Array von angeschlossenen Laufwerken zu erstellen. Um in diesem Einrichtungsschritt ein RAID-Array zu erstellen, wählen Sie den gewünschten Typ aus, in meinem Fall RAID 5 mit drei Festplatten, und klicken Sie dann auf Weiter. Ab dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, die automatische Wiederherstellung zu aktivieren. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Als nächstes müssen Sie das Dateisystem auswählen. Es gibt nur zwei Dateisysteme zur Auswahl, XC2 und xt 3 Wählen Sie das stabilte XC3 und klicken Sie auf Weiter. Dadurch wird der Prozess der Installisierung und Formatierung der Festplatten gestartet. Wenn Sie wichtige Daten auf diesem Laufwerk haben, sollten Sie eine Kopie davon erstellen, die Sie nach der Formatierung nur schwer wieder werden können. Sobald Sie die Formatierung des Volumes abgeschlossen haben, werden Sie aufgefordert, das Gerät neu zu starten. Das Gerät wurde nun erstellt. Eine neue Konfiguration vorzunehmen, den RAID-Level zu ändern oder ein anderes Volumen einzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Konfiguration. Um den RAID-Level zu ändern, wählen Sie ihn aus der Liste aus und konfigurieren ihn gemäß den zuvor geschriebenen Anweisungen. Wenn Sie das Volumen ändern möchten, wählen Sie Erweiterte Einstellungen, dann array typ aktivieren oder deaktivieren, das System auswählen und im nächsten Schritt das gewünschte Volumen einstellen. Weiter. Warten Sie, bis der Intelligenzprozess abgeschlossen ist. Nach der Fertigstellung ist das Gerät einsatzbereit. Jetzt können Sie eine neue Netzwerkfreigabe erstellen und den Netzwerkzugriff einrichten. Um eine freigegebene Ressource zu erstellen, geben Sie auf die Registerkarte Abend Netzwerkzugriff. Wählen Sie die Art des Zugriffs. Auf den Orden CBM oder Nefes wählen Sie die Benutzer dieses Verzeichnisses aus. Sie können alle auswählen. Klicken Sie dann auf Browser, Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem Sie einen neuen Orden erstellen möchten. Klicken Sie auf dieses Symbol. Geben Sie einen Namen ein. Sie müssen nur noch Leser- und Schreibberechte hinzufügen und die Einstellungen speichern, dann ist der Ordner über das Netzwerk verfügbar. Stellen Sie eine PTP-Verbindung her und schreiben Sie Daten. Es gibt viele Umstände, die zu einem Datenverlust führen können. Datenverluste können durch menschliches Verwalten, Formatierung und Überschreiben von Informationen über Hitzung, Stromausfälle, Hardware und software und sowie mechanische Defekte versagt werden. Der Ausfall eines Laufwerks stellt eine übermäßige Belastung für die anderen Laufwerke dar und kann, wenn er nicht rechtzeitig ersetzt wird, zu Datenverlust führen. Wenn Sie keinen Zugriff auf die auf Ihrem Netzlauf, Netzlaufwerk gespeicherten Daten haben, verwenden Sie die RAID-Widerstellungssoftware Heck und Raid Recovery. Die meisten NAS-Geräte formatieren Festplatten mit dem Linux-Dateisystem. Wenn sie direkt an einen Windows-PK angeschlossen sind, können sie ohne Anwendungen von Drittanbietern nicht gelesen werden, da die RAID-Verwaltungssysteme von NAS-Geräten, äh, Network Device, auf zwei Linux-RAID-Technologien basierten, MDAMD und LWM. Heightman RAID Recovery unterstützt beide Technologien und kann in den meisten Fällen solche RAID automatisch erstellen. Dies ist eine umfassende NAS-Datenwiederherstellungslösung, mit der Sie Ihre Dateien in einer Vielzahl von Fällen wiederherstellen können. Es unterstützt die meisten gegen Dateisysteme und RAID-Typen. Entfernen Sie die Laufwerke aus Ihrem NAS und schließen Sie sie an Ihren Windows-PK an. Sobald das Betriebssystem hochgefahren ist, kann der PK, an den Sie die Laufwerke anschließen, Sie auffordern, sie zu initialisieren oder zu formatieren. Tun Sie dies, dies nicht da ist nie um, die Datenerfassung erschwert das Dienstprogramm verfügt über einen automatischen verschnittlichen Scan-Mechanismus zur Erkannung und Wiederherstellung von NAS-Daten in verschiedenen Fällen von Datenverlust. Die Software liest automatisch die Informationen von den Laufwerken, aus denen das ausgefallene Red besteht und setzt es wieder zusammen. Das RAID wird im Datenträger-Manager angezeigt und eine Zusammenfassung des RAID wird am unteren Rand des Softwarefenster angezeigt. Prüfen Sie, ob das Dienstprogramm es richtig erkannt hat. Um das RAID wiederherzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk rein und dann auf Öffnen. Wählen Sie dann die Erdanalyse aus und starten Sie den Scan-Vorgang. Wie Sie in meinem Fall sehen können, hat die Software die zerstörten RAID-Laufwerke problemlos wieder. Zusammengesetzt und alle darauf gespeicherten Dateien gefunden. Das Tool zeigt sogar die Dateien an, die zuvor gelöscht wurden. Sie sind hier mit einem roten Kreuz markiert. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für alles, was Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen und geben Sie dann den Ordner an, in dem die Daten gespeichert werden sollen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich alle markierten Daten in dem angegebenen Verzeichnis. Im Falle eines RAID 5, wie ich es habe, können Sie Daten von einem nicht funktionierenden NAS auch ohne ein einziges Laufwerk wiederherstellen. Wenn auf der Hauptroutine des DKs, an den Sie die Laufwerke anschließen wollen, nicht genügend SATA- oder Stromanschlüsse vorhanden sind, können Sie ein Laufwerk weniger anschließen. Wenn die Festplatte beschädigt ist oder Informationen überschrieben wurden, ist die Softwaremöglichkeit nicht in der Lage, ein RAID automatisch zu erstellen. Wenn Sie die Parameter des beschädigten RAID kennen, können Sie dies manuell mit dem RAID-Konstrukt Öffnen Sie den raid wählen Sie manuell erstellen und füllen Sie dann die RAID-Datenfelder aus. Typ Blockreifenfolge Fügen Sie die Platten hinzu, aus denen er bestellt. Verwenden Sie die Pfeile, um die Reifenfolge anzugeben. Füllen Sie die fehlenden Laufwerke mit leeren Laufwerken auf, indem Sie die Plus-Taste drücken. Sie können hier auch die Verschiebung angeben, an der der Empfang des Laufwerks liegt. In manchen Fällen ist die Software nicht in der Lage, dies automatisch zu ermitteln und Sie müssen es manuell angeben. Wenn die Parameter korrekt sind, befinden sich in der Regel mindestens eine Partition am unteren Ende des Raids. Erwarten Sie sie, um zu prüfen, ob die richtigen Ordner vorhanden sind. Wenn die erforderlichen Ordner angezeigt werden, wurde das Raid korrekt erstellt. Nachdem Sie alle bekannten Parameter angegeben haben, klicken Sie auf Hinzufügen und Sie gelangen zum Laufwerkmanager, wo der hinzugefügte Raid angezeigt wird. Um den Raid wiederherzustellen, müssen Sie ihn nur noch analysieren. Dateien finden, die zurückgegeben werden müssen, sie markieren und sie wiederherstellen. Indem sie den Zielorden angegeben.